Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Gothic 2. Ähm. Sprechen wir mal mit Henry. Das wird wahrscheinlich Henry sein, der große Glatzkopf da in der Mitte. Halt! Freund ja. oder Feind? Beides. Freund? Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ich erinnere mich, äh, <lacht> wenn man Feind sagt, dann greift er einen, ein, einen an. Das ist so geil, ey. Und tötet einen. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so rein stiefelt. Und das machst du auch sehr gut. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg. das ist das da klar Kapitän aus. Greg. Er ist ein großer Captain. Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht rumkommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Greggs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich richtig äh, gut befreundet bin mit Gregg und ihm sogar einen Gefallen getan habe? Beziehungsweise er mir einen Gefallen schuldet. Hm? Was wäre dann? Bitte, dann würde mir übrigens der Kackstift äh, gehen. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von ihr verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Ja. Ich kann mich auch um die Banditen kümmern, wenn du willst. Wegen der Banditen im Turm. Wenn du vorhast, dich mit ihnen alleine anzulegen, vergiss es. Ich werde demnächst zwei Leute aus meinem Entertrop schicken. Die sollen sich um die Banditen kümmern. Alter, ich könnte die bestimmt im Alleingang alle fertig machen. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet? Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei Ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deine Wegzoll bezahlt. Was für Wegzoll? Ich will da rein. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schmieriger kleiner Wegzoll. 500 Goldstücke. Und für mich siehst du aus wie jemand, der Gold hat. Also Nein, ich wirklich so ein arm. kleiner Zoll nicht gleich umbringen. Oder sind deine arm. feinen Klamotten etwa geklaut? Ja, die sind geklaut. Die sind geklaut. Hä? Hat nicht Alligator Jack gesagt, ich. Er schickt uns, also wir sollen sagen, dass Alligator Jack uns schickt, aber irgendwie habe ich hier die Dialogoption nicht. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird es vielleicht billiger für dich. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator, Alligator Jack. Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so, er selbst hat wohl keine Lust, was? Willst du mich verarschen? Okay, weißt du was? Warte mal. Malcolm schickt mich. Ich versuch's erstmal nochmal mit Malcolm. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Okay. Kann ich jetzt rein? Lass mich rein. Hm. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen? Und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 300 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm. Ich hab's doch für dich schon billiger gemacht. Nein! <lacht> Fick dich! Ich quatsch jetzt erstmal mit Alligator Jack. Das petz ich ihm. Ich petz das, ich petz das. Miss Finster, Miss Finster! Ey, dein, dein Ficker da am Tor ist übelst unhöflich zu mir. Okay, er sagt selber nichts. Okay, weißt du was? Ähm, vielleicht kann ich ja den Preis auf Null runterhandeln, wenn ich ihm den Gefallen mit dem Banditen erledige. Weißt du, was weiß ich, gehe? ich gehe einfach Solo hin, weil wenn, ich, wenn er mich dann mit seinen beiden Jungs losschickt schickt, mit seinem Enter-Trupp, und ich dann meine Goblins beschwöre, dann gibt es wieder Chaos. Das brauche ich nicht. Ich bin ein Einzelgänger. Ich arbeite besser Solo. Ich und meine untote Armee. So, hinten sind sie. Können natürlich auch einfach einmal Feuerregen machen, dann werden sie auch instant weg, aber... Äh, ...die paar kleinen Fische da ähm, verschwende ich doch nicht so einen mächtigen Zauber. Aber fünf sollten reichen. Los Jungs, kümmert euch um sie. Ich mach dich fertig. Ah, warte, ich bin nicht, bin nicht weit genug drin. Oh, so. Auf da. Der erste ist schon down. Der zweite ist schon down. Sie fallen wie die Fliegen! Würde ich mal sagen. Huch. Die sind anscheinend auch äh, Fangholzschrecken oder so. Oder? Hab ich zumindest gerade gehört. So, was macht denn ihr da? Hey Leute. Achso, hier ist eine. LOL! Der hat sich da reingebackt. WTF, was macht denn die da drin im Schrein? Hä? Okay, jetzt hat sie sich entbackt. Oh, das sind sogar mehr. Hört auf, der zu folgen! Oh, die eine ist down. Mann, Alter, alles muss man selber hier wieder machen. Nichts zu plündern. Ich höre aber immer noch eine. Oh fuck. nein, nein, nein. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein. So, komm her. Vor denen sollte ich noch Respekt haben. Eine alleine ist zwar nicht so schlimm, aber wenn die dann zu zweit kommen, dann könnten sie mich doch schon ficken. Ich bräuchte langsam Tränke, fällt mir gerade auf. Da ist nichts zu holen. Da ist ja noch eine. Alter, wie viele sind denn da? Naja. Oh, ich frage mich, was ich mit den ganzen Köpfen machen kann. Wenn ich mir aufhängen über meinem Kamin. Da ist nichts zu holen. Schwert, Dietrich, Goldbrocken Machen wir noch einen Eschenbogen, nice Hallo, ich will den Banditen Hallo Ich will den Banditen looten Mann, wie viele Pfeile liegen dort Aber oh, jetzt Holzenfisch Und wieder ein paar Dietriche, super Natürlich muss es wieder pissen. Super. So, nicht anders bin ich es gewohnt. Haben wir hier noch was? Was war das denn? Achso. Nee, sieht nicht so aus. Ich mal kurz starten. Wenn dieser scheiß Regen endlich aufhört. Die Sonne scheint aber der Regenzonen kommt noch. Das freut mich. Links, links, links, rechts, rechts. Manasens, Schwefel und Fisch. Fisch. Hoffentlich erwartet mich dort oben keiner. Hallo? Ja, hier ist es eh kaputt. Hm. Ich frage mich, ob hier oben auf dieser Turmzinne noch ein. Nein! <lacht> Fuck! LOL! Frag mich, ob da oben wieder ein Versteck ist wie bei Dexter auf der Turmzinne. Vielleicht finde ich ja diesmal einen Bogen mit Eiseigenschaft oder so. Komm, hoch hier. Scheiße. Warte, ich versuch's mal da. Mann. Ja, sauber. Nee, hier ist nichts. Leider. Hier auf diesem Turm ist anscheinend auch nichts. Nix. Nichts. Aber genauso will ich das. Hauptsache, es gibt keinen Loot. Naja, egal, die Banditen sind aber Geschichte. Wenigstens das. Da wird sich Henry freuen und mir hoffentlich äh, meinen Preis komplett erlassen. Weil sonst muss ich ihn umbringen und das will ich nicht. Nichts da zu holen. ist nichts zu. Holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Links, rechts. Hier ist echt nichts. Oh, alter. Ich dachte gerade. Hier wird nichts, ne? So. Auf zu Henry. Ich habe mich um deine scheiß Banditen gekümmert. Eigentlich könnte ich davon einen Screenshot machen, wartet mal. So. Halt! Freund oder Feind? Freund immer Freund. noch. Das kann ja jeder. So. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? gebracht alle Achtung. Aus dir kann nochmal ein richtiger Pirat werden. Ja, ich habe die Banditen im Turm, für die ihr äh, so lange gebraucht und es immer noch nicht hinbekommen habt, habe ich im Alleingang erledigt. Also, wenn dir dein Leben lieb ist, lass mich rein. Lass mich rein. Hm, du hast mir eine Nacht, Du willst für alle... Und was am besten von allem ist... Du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstöcke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Alles klar, dann mache ich das aus halt. Gut. Hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Wahrscheinlich kommt er nie wieder zurück. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen. Klar. Ich will in deinen Entertrop. Tja, dann willkommen in meinem Entertrop. Wieder einer mehr, der uns hilft, die Banditen vom Hals zu halten. Hm. Die Banditen ließen. Ich nicht hätte gibt. jetzt gesagt, schnapp dir einen der Jungs und Räucher die Mistkerle im Turm aus. Aber du hast es ja schon erledigt. Ja, eben. Sei dankbar. So. Und wir sind hier endlich im Piratenlager. Ich erinnere mich dran. Hier haben wir auch erstmal alle möglichen NPCs, mit denen wir quatschen und von denen wir Quests erhalten können. Bones. Wie läuft's? Naja, ich komme klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Mhm. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Greg? Das darf okay. ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Was muss ich denn tun, damit du mir das sagst? Die Musik ist auch ganz witzig hier. So, dann haben wir hier. Einen Garrett. Sieh an! Ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch offen. Ich bin Garrett. Wenn du Garrett. irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich nee, kann dir fast du alles besorgen. Leute, Wein, ja. Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, Sag geh nicht, zu Samuel. Du hast. Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle das etwas abseits Höhle. des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann das dir nur raten, dich gut mit Grog kann. einzudecken. <lacht> Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein man ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Das freut mich, denn ich habe, glaube ich, im Laufe des Let's Plays so richtig, richtig viel Grog angesammelt. So viel, dass es für einen ganzen Monat mindestens reicht. Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis ja, mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Mhm. Ja, scheiße, Alter. Dann muss ich ja wieder rüber. Und dann muss ich da wieder rüberschwimmen, ey. Voll der Aufwand. Dein Captain Greg, wie ist er so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Ja, die ich dann wieder ausgebuddelt habe. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand, der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Du ich habe mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht eine Hacke ich weiß mitzunehmen. Gar nicht mehr, wem man noch glauben hm. soll. Stimmt. Ähm, hat er seinen Schatz dort vergraben, wo irgendwie Skelette oder Zombies sind? Das würde, äh, auf jeden Fall logisch sein. Was kannst du mir über Und Franz Franz es fängt erzählen. schon wieder an zu pissen. Greg Ey. hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als, als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Wenn er er soll Ihnen allen nicht ordentlich sein. in den Arsch treten. Das wollte ich gerade vorschlagen. Ich kann es ja stellvertretend für Greg tun. Gibt es was Neues? Seit Greg Angekommen weg ist, passiert hier gar nichts. Ja, ist ja gut. Lass uns auf. handeln. Ähm, und er hat gar keinen das einzigen Mana-Trank. Das ist ja super. Egal, ich kann dem aber Sachen verkaufen. Edles Langschwert. Schaden 80, benötigte Stärke 6, äh, 70. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Kampfstab des, äh, Ring des Wassers. Das behalte ich noch. In dem Fall, dass ich dann irgendwann doch mal die Stärke haben sollte das dafür. So, rostiges Schwert. Das... Das hier brauche ich auch nicht. Schürhaken, Dolch. Stammbogen. Einmal Armbrüste. Ist das Und die Bolzen mal. natürlich alle weg damit. Hey. Es muss echt hey. immer das regnen. Jedes mal. mal. Wem gehört diese Hütte? Gar kein. Matt Brandon. Mit Bist Damon. ist noch hier, was? Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle <lacht> würde ich dir das gleiche empfehlen. Seit die Banditen einfach da sind, Fick, gibt, sich das, das schneller mit, ey. Ändern, uns lieb ist. Das ist so geil, Alter. Also der Typ, der im Hintergrund, der brät einfach weiter. Gibt keinen Fick drauf, dass es hier übelst pisst wie in Strömen. Ach, schön. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer, dass sie mordsgefährlich und uns zahlenmäßig weit überlegen sind? No. Ja. Sie haben Gold wie Heu. Und nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkellen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Wie sieht's aus? Im Moment... Und die bei wahnsinnig geworden sind, liegt wahrscheinlich an Raven, der sie anführt. Hey, du. Sie an, ein Neuling und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen Dürr für den Piraten. Ja, das kann ich aber mit meinen Goblins wieder ausgleichen. Gibt's was Neues? Warte mal. <lacht> nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Guckt sich erstmal um, der Typ verarscht uns doch. So, also, Ladies and Gentlemen, die Folge ist wieder vorbei. Leider, leider. In der nächsten Folge quatschen wir noch so ein bisschen mit, ähm, mit dem Rest der Banditen, äh, der Piraten hier. Und dann. Ich denke mal, wir werden noch so ein, zwei Quests abgreifen und dann geht es auch weiter hier mit der Action. Danke fürs Einschalten, bis morgen.